Also wenn ich rein von der Optik sagen müsste, dieser Spieß, der könnte ganz oben mit dabei sein. Zum neuen Video. Wir suchen den besten Döner Deutschlands heute für euch eine NRW-Tour. und Ich sage euch, ich habe die top Elite rausgeholt. Ich habe alle eure Kommentare durch. Ich habe wirklich stundenlang verbracht, habe das Internet recherchiert und für euch die Top-Döner in ganz NRW rausgesucht, die mir unter die Lupe kamen. Wir haben viele Döner heute ordentlich programmiert. Hier am Ende des Videos hier zum Beispiel Döner mit Minze drin. Und wie es so gute Schauer sagen würde, wir haben diesen Konkurrenz an Fleisch. Du kannst hier nicht mehr mit dem Standardspiel um die Ecke kommen. Also erwartet wirklich das kann ich euch sagen. Was Fleisch angeht, eine eine hochqualitative Döner-Tour. die ballern wir uns jetzt? Haut mir in die Kommentare. Für den besten Döner Deutschlands. Hier ist der Preis und das ist mächtig hoch. Schlag mal bisher den besten Döner. Wer schafft Warmsatt mit den Preis ab? Ja, jo, wir sehen uns jetzt gleich beim Dönertest. Erster Laden. Ja, Prag. Döner-Spieß. Bremscheid Liebe Community, heute ist ein ganz besonderer Tag. Holle ist extra für euch nach Köln gefahren. Und nicht etwa, um Karneval zu feiern. Holle, Holle. Heute ist Holle in Köln, um ganze fünf Döner zu testen. Der Name jabrak döner bietet sich an für schlechte Wortwitzel, die ich hiermit ausspare. Danke. Ihr fragt mich Danny, wie macht man eigentlich einen traditionellen Dönerspieß? Ich sage, findet es heraus im saftig-knöftigen Urteil des saftig-knöftigen Holle. Wir sind jetzt beim ersten Döner und ich sage euch gleich ein Schwergewicht. Japra-Döner, traditionell. Ihr werdet gleich sehen und dann werdet ihr auch wissen, was ich meine. Das ist nicht nur einfach gesagt. Eine traditionelle Zubereitung vom Döner. Nicht so, wie wir es kennen. Normal, die machen es anders. Und seid gespannt, was ich jetzt von dem Döner wartet. Also sind jetzt beim Japra-Kriegerhaus. Wir haben den Chef hier am Start, ist ganz andere Art, wie er das hier macht. Eine Besonderheit schon mal, ne? Die, die drehen den Spieß selber, weil die Qualität, wenn die es selber drehen, die, äh, was ist der Sinn der Sache, dass ihr es selber dreht? Was ist? Ah, der, die Saftigkeit ist besser, ne? Das ist Stich. Für Wie viele Jahre ist der Laden schon hier? Wir sind seit äh, 87. 87? ist die zweite Generation. 33, hier, zweite Generation hier. Ist der noch von Resul, der Vater noch hier oben? Ja. Hygiene ist hier groß geschrieben. Viele haben in den Videos auch nach Hygiene gefragt. Manchen kann ich nicht auf den Schlips treten, weil dann darf ich nicht mehr drehen. <lacht> Alles sauber. Und ich kam unangemeldet, ne? Ich habe mich nicht angemeldet hier. So, da muss ein bisschen Fett dabei sein. Mhm. Da seht ihr mal, da kommen extra Fettschichten drauf, um den Geschmack halt noch mal hochzuhalten. So, machen den So Seht ihr, das ist doch schön. Schön rosa von innen ist das, ne? Das Boah. ist das, das ist äh, das, das rosa sein. Ich bin gespannt. Dieser Tra das ist hier für mich eine Tour. sage ich jetzt schon besondere Döner. Das sind für mich ganz besondere Döner. Keine Soße drauf, ne? Gar keine Soße. Wisst ihr, was mich das erinnert? Aber damals, als ich ein Kind war, auf dem Weihnachtsmarkt, da war das noch üblicher, ne? seinen Spieß und alles selber zu machen, dass man wirklich Qualität im Essen hatte. Da wurde mir vom Spieß auf dem Weihnachtsmarkt frisch Fleisch abgeschnitten, in ein Brot gelegt. Keine Soßen gar nicht und du hast die Qualität direkt gemerkt. Und das ist einfach für mich ähm, Oldschool-Feeling in die Kindheit so katapultiert. Tomate drauf, ganz basic alles. Du kannst die Tomate nehmen, nimm die gleiche Tomate, schneid drei Scheiben ab, leg jede Tomate auf einen anderen Döner. Und durch diese Kombination von Zutaten schmeckt die Tomate auf jeden Döner anders. Hier hat die Tomate eine leichte Säure, perfekt kombiniert mit den Kräutern und dem Fleisch. ist phänomenal. Ich werde dir jetzt die mal die Bewertung geben für dein Döner. Ne? Ich mache immer Bewertung von 1 bis 10. Ich gebe dir 8,6 Punkte von 10. Sehr, sehr top Ergebnis. Ich sage dir ganz ehrlich, das Brot klaut deinem Fleisch die Show, was absolute Top-Qualität ist. Und das, das hat, hat ein bisschen zu viel Wumms. Sonst hätte es eine höhere Bewertung gegeben. Deutlich höher. Nur ich muss an der Stelle professionell bewerten, weil das Brot zu präsent war. Aber auch das ist eine Top-Bewertung. Ne? 8,6 von 10. Jedem kann ich empfehlen, hier essen zu gehen, weil das Fleisch ist einfach. Das ist wie damals. Sehr cool. Das ist gut. Das ist einfach gut. Also, ich brauche das nicht zu sagen. Ja. Also haben schon entscheidend. Ja. <lacht> ich brauche mich nicht empfehlen. Empfehlen <lacht> habe ich schon geguckt. Ja. Empfehlung, da. Das ist so. Riesu, nachdem ich deine Toilette kurz in die Jungfahrt habe, muss ich mich von dir verabschieden. Ne? schön. Sehr mein. gastfreundlich. Alles Gute, ne? Ja, dir auch. Und wie gesagt, geht hier essen, ist top. Wenn der Risto gewusst hätte, dass ich die Toilette fast verstopft hätte, wäre er äh, wär nicht mehr so nett zu mir gewesen. Es geht zu Meslana. Es geht zu Meslana. Ich bin sehr gespannt. Sogar der Chef hier empfiehlt. Wir sind jetzt fast bei ich komm direkt hier rein. Ich muss hier noch mal viel mehr Döner-Tour machen. Oder was ich auch mal mache, schreibt es rein in die Kommentare. Grillteller Tour, Türkisch essen und und und alles direkt vom Grill. Guck mal, hier auch noch mal ein Jabrak-Döner. Ich bin jetzt im anderen äh, Dönerladen gelandet. Oh, scheiße. Ich glaube, wir nehmen einen Döner mehr in das Video auf, als ich da. Aber auf Schnellformat. Guckt euch den an. Liegestützprogramm, ein Döner mehr. Ich glaube, das geht nicht anders. Ihr habt tzatziki scharfe Soße habt ihr, ne? Ich nehm dann Tzatziki und scharf werde ich nehmen. 45 Minuten Liegestütz geballert, eben noch einen kleinen Spaziergang. Hier. Ist sind auch die heftigsten der Straße, die heftigsten Köstlichkeiten. Und jetzt gibt's Ja, guck euch schon mal von hier an. Schön knusprig von da. Guckt dir mal das Tzatziki an, ganz, ganz cremig. Weißt du, wie hier das Fleisch, von, von welchem Teil von Rind ist das, weißt du? Ja. Und bisschen Lammrippen. Lammrippen. Lamm Lamm Ach, Lamm ist auch noch drin. Lammrippen ein bisschen, ja. Ah, das gibt richtig schön Geschmack, ne? Lecker. Äh, Japrak? Japrak. das ist ja junge, junges äh, also Kalb ist es, ja. Kalb. Bis wieviel ja, Monate? Sechs, sechs Monate. Sechs Monate. Oh. Schlecker äh, schwer zu bekommen ne? Nicht nein. <lacht> Sehr vielversprechend. Ich hab's auch noch nicht gegessen. Sehr vielversprechend. Das Ziel sieht geil aus. Scharfe Soße. Nicht so wie bei jedem. Guckt euch das mal an. Hier haben sie gesagt, hier in diesem Laden, wenn es nicht schmeckt, musst du nicht bezahlen. Finde ich geil. Auf dem Weg zum Meflana, da ist ja schon einmal die Bewertung von mir vom Jappar Brot, sage ich frei raus, nicht besser als bei anderen Läden, nicht schlechter. Kam mir wie, sag ich mal so, Standardbrot vor, aber das Fleisch, das Fleisch muss man würdigen, das war Topfleisch, selber gemacht. Ist aber nichts, was bei mir bei den selbstgemachten Dönern wirklich ganz oben mitspielt. Aber ich gebe Ihnen 8 von 10 Punkten, war lecker, auch die Soßen top gewesen, da kannst du überhaupt nicht meckern. Diesen Döner kann ich jedem empfehlen, dass er da vorbeigeht, das war wirklich ein wirklich leckerer Döner. Leider doof finde ich rein, aber ich sage euch heftig, die machen halt auch alles selber. Und die haben einen Hackspieß aus Kalb und Lamm und die haben auch ein Scheibenfleisch Kalb und Lamm. Ich habe beides genommen Geil. und wir werden jetzt sehen. Erstmal war dickes Brot wieder, also hier ist oft dickes Brot, und hatten wir sind. vorhin auch beim, beim Japprak-Döner, im Also hier haben wir den Japprak-Döner in Scheibenfleisch. Hörtlich falsch gemacht, ne? Ich weiß nicht, die Geschmäcker scheinen ja in anderen Regionen in Deutschland anders zu sein. Bei uns ist überall dünn. Und es ist, vielleicht ist es, weil ich es gewohnt bin von Kind auf und hier mögen viele Leute lieber. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man richtig sicher nach dem Bedarf, nach den Wünschen der Kunden. Aber das Brot ist nicht fein. Da kannst du das Ganze, das nimmt im Fleisch die Show. Geniale noch unglaublich. Ganz edel Fruchtigkeit, schöne Schärfe. ganz lang auch, bleibt im Mund, im Nachgeschmack. Okay, hier haben wir den. Ich bin gespannt. Das, das ist der Hackfleisch. Ja, das ja. sieht man auch. Sag ich ehrlich, Scheibenfleisch ist nicht immer besser. Das hier gefällt mir besser als das Scheibenfleisch. Also bei dem bei Laden. Also die Soßen sind einfach ein Traum. Ein absoluter Traum. Das im knusprigen Brot der böse. Böses Ergebnis. Kurz und knackig. Beide haben mich nicht umgehauen, waren aber sehr lecker beide Döner. Ich gebe dem ähm, Scheibenfleisch 8,2, den Hack 8,3. Das Problem ist, es ist überdurchschnittlich Fleischqualität, die sehr, sehr lecker ist. Könnt ihr mir vorstellen, so einen döner Talent zu essen. Geile Soße, aber das Brot zieht es runter. Es zieht es einfach runter. Es den deutlich besser abgeschnitten. Aber die Leute mögen das hier. Die Geschmäcker sind verschieden. Und dann gibt man dem natürlich auch eine bessere Bewertung. Aber wenn man das einfach anders kennt, anders mag, ist es schwierig zu bewerten. Wir gehen zum letzten Döner. Ach, mein letzter Döner? Bist du bereit, oder was? Ja, wollen wir dann oder das einen noch danach trotzdem testen? Ja, oder, oder wir fahren noch Steak essen bei Nusret in Dubai. Letzter Döner, ausgewählt natürlich auch aus euren Kommentaren. Knallt sie mir voll wieder. Ich bin natürlich nur aus euren Kommentaren am Start hier. Und das ist wieder ein komplett Selfmade-Döner. Fleisch selber, Brot selber, soll alles selber sein. Wir sind am Start, geile Musik, ich liebe es. Türkisches Restaurant, Döner, schöne Musik, türkische Musik. So, selbstgemachter Spiel. ich habe schon gefragt. Macht ihr Brot auch selber? Alles. Alles, ne? Oh, super, das sieht geil aus. Letzte Station, ich bin fertig, ich schwör's euch. Alles machen die selber. Hier. Das sieht richtig geil aus. Warum soll der denn so gut sein, hier der Döner? Alle sagen heftiger Döner. Wieso? Weil ich mache ja alles selber. Den Döner selber, äh? den Brot selber, der äh? Fleisch, Hähnchen, Lamm. Habt ihr Spezialrezept? Ja. Das heißt, die Lade gibt es seit 30 Jahren. Oh. Ist das Lamm dazu? Kalb Lamm gemischt. Alle machen hier Kalb Lamm gemischt, die meisten. Ja. Ich glaube, ich nehme mit Schaf und Tzatziki. Und dann, dann nehme ich Zwiebeln und Salat nur. Ja, perfekt. Ahmed ja. hat deine erste gefressen. Ja. <lacht> Sehr gastrollig immer. Sieht gut aus, der sieht gut aus. So also, viel knuspriger, das höre ich direkt. Das habe ich auch direkt gemerkt, als das aufgemacht hat. Das ist knusprig, war das Brot wenigstens? Auch wieder dick, ne? Ja. Auch wieder dick. dick. hier unten ist, das sammelt sich die Soße, die das gut klar, oben ist zu trocken. Aber wir suchen das ein, Teil ein bisschen auszuklammern, die Leute mögen das hier. Ganz frischer Salat, ganz lecker. Mm -hmm. Ausgerechnet Soße, Ja gleich durch Bewertung. Aber für diese Soße gilt, für den anderen Döner nicht besser, nicht schlechter als andere. Schön mit der Minze, da ist Minze drin. Zum ersten Mal finde ich krass. Für man hier rein. Die Minze? Ich dachte mhm. die Petersilie Die haben Minze reingemacht. Krass, okay, kräftig. Hätte ich niemals hätte ich vorgefallen, hätte ich gesagt, nein, Feiert. Feiert. Pluspunkt für was im ist. Muss ein Döner nicht haben, aber wenn es geil ist, ist es halt nur mal geil. Also Gesamtfazit zu dieser Tour in NRW muss man einfach sagen, durchweg das Boot ist einfach überall gleich und für mich nicht äh, alles andere als überragen. Fazit aber auch von NRW: Das Fleisch ist für mich hier auch überdurchschnittlich gut und ich gebe den Döner sogar auch 8,3 Punkte, weil es einfach lecker ist. Und das Fleisch ist das Herzstück und das macht den, den Hauptpunkt aus. Da kann auch die Soße mal nicht ganz so trumpfen, das Brot mal nicht ganz so trumpfen. Das ist für mich das Wichtigste. Salat frisch, alles geil durch die Minze, gibt einen extra Punkt. Ja, Leute, die Tour durch NRW, sag ich mal, dass ich, ich habe ja wirklich die Top-Empfehlung. Alles das Beste, was ging. Ich habe recherchiert, nicht nur bei euch, im Internet, überall, was geht. Selbstgemachter Döner, alles, Friedmeld. Da finde ich, habe ich sogar mehr erwartet. Dachte ich, komme so richtig Knaller, das nicht. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz bin ich vom Fleisch geflasht. Überall diese Handwerkskunst, top. Auch Brot selber gemacht. Und wenn es nicht mein Geschmack ist, ich danke euch fürs Zuschauen. Vielen Dank. Lasst mir einen Daumen oben da. Danke für den ganzen Support. Haut mir auch die Glocke an, Kommentar. Und dann bis zum nächsten Mal.